Mein Name ist Ingo Esser, ich bin Leiter des Waldpädagogikzentrums Eifel, hier im LVR-Freilichtmuseum Kommern. Und wir befinden uns hier auf dem Sinnespfad. Dieser Sinnespfad ist Teil vieler Projekte, die wir hier im Museum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene anbieten. Und der Sinnespfad führt über etwa 350 Meter durch einen wilden Wald. Dieser Sinnespfad hat leider in der Vergangenheit durch die Trockenheit der letzten Jahre sehr gelitten. Es sind viele Bäume abgestorben und deswegen mussten wir jetzt sozusagen ein Machen vornehmen. Wir haben die Bäume, die gefährlich waren, weil sie trockene Äste hatten oder ganz abgestorben waren, gefällt. Und dadurch ist ein ganz neues Bild entstanden. Wir haben zwar noch die gleiche Wegeführung, aber ganz neue Hindernisse auf diesem Sinnespfad. Ein Fisch hier im Gelände ist natürlich eher selten, weil wir im Museum ja gar keinen Bachlauf haben. Aber wir haben verschiedene Tiere des Waldes, zu denen natürlich auch Wäsche gehören, mit den entsprechenden Fischen. Aus Holz schnitzen lassen von einem Schnitzer, der mit der Motorsäge die hergestellt hat. Und diese Tiere finden wir auf dem Sinnespfad. Und das ist natürlich besonders interessant, wenn man diese Tiere mit verbundenen Augen ertasten kann und einfach mit viel Fingerspitzengefühl und Fantasie dann die Tiere erkennen kann.